Hallo, wir wollen euch ganz herzlich im neuen Semester begrüßen, und zwar direkt aus unserem Homeoffice. Wir geben euch einen Rückblick, Einblick und einen Ausblick. Für einen Rückblick schauen wir uns als erstes die Semesterernte an. Und wenn man die Gesamtzahl sieht, wie viele zu Campus Connect gehören, merkt man, wir hatten wirklich Corona-Semester, es sind viel weniger Leute dabei gewesen. Wir haben die Auswirkungen gespürt. Dann finde ich aber krass, dass trotzdem fast genauso viele wie im letzten Semester zum Glauben gekommen sind viel zu wenig meiner Meinung nach, ich glaube 17 Leute waren es, davor waren es 18, aber es sind mehr als letztes Sommersemester gewesen und das ist wirklich echt ein Grund zu feiern, dass da eine steigende Tendenz spürbar ist. Und man merkt auch von den Betern, es sind nicht so viele Beter weggebrochen, also es sind immer noch viele Leute, die für die Unis beten, es sind viele Leute noch, die ihren Glauben an der, an der Uni leben, die Lifestyle Also ich habe so das Gefühl, der Kern von den Campus Connect Leuten, der ist eigentlich uns erhalten geblieben im Corona-Semester, das ist cool. Der Impact, also wie viele Leute von uns mitbekommen haben, finde ich viel zu niedrig. Das muss eigentlich im Corona-Semester nicht viel weniger werden. Wir können ja online auch ganz vielen Leuten von uns erzählen. Das ist noch ausbaufähig. Genau, und jetzt ein paar Stories, was hinter den Zahlen steckt. Eine Studentin aus Stuttgart hat an den Online-Hochschultagen teilgenommen und danach kam sie zur Zoom-Gruppe der Stuttgarter Campus Connect Bewegung dazu. Und da ist sie wirklich trotz Corona-Semester irgendwie ziemlich gut reingefunden, konnte ihre Fragen zum Glauben loswerden und am Ende vom Semester, wenn er sagt, hat sie dann den Schritt gewagt und hat wirklich angefangen, Jesus bewusst nachzufolgen. Eine richtig coole Aktion aus dem letzten Semester war auch der Spendenlauf für Lesbos, wo so viele Leute mitgemacht haben, mehr als 45.000 Euro gesammelt wurden und im Anschluss hatten wir einen Online-Alpha-Kurs angeboten für Leute, die mehr über ihn glauben wissen wollten. Richtig stark war auch das Online-Programm, was ihr auf die Beine gestellt habt. Äh, lokal, aber ein Höhepunkt war natürlich auch äh, das Connect on Air, was man aus ganz Deutschland verfolgen konnte. 14 Folgen, das war der Hammer. Dieses Semester wir haben wir eine parole oder ein Fokus. Es heißt, Jesus ist der Funk, der unser Potenzial entragt. Und Das bedeutet, dass wir haben so viele coole Studenten unter Campus Connect haben wir möchten einfach, das alle uns, wird ähm, unser Leben für Jesus an den Uni ausleben und ausstrahlen. Und jetzt kommen wir noch zum Ausblick, was uns dieses Semester erwartet. Was gerade schon läuft, ist Startler und die erste kampagne wo wir hoffen, dass viele Erstis gut in unsere Gruppen reinfinden. Und um jetzt richtig gutes ins neue Semester zu starten, haben wir eine Online-Prayer-Session geplant. Am 9. November um 19 Uhr wollen wir mit euch allen zusammen für das äh, neue Semester beten. Und wir haben eine coole Weihnachtsaktion für euch vorbereitet, Better Days, wo wir Gymbags verteilen, die könnt ihr euren Freunden geben, damit sie die befüllen mit kleinen Geschenken. Und dann gehen die gefüllten Gym Bags an Kinder in Armut in Armenien oder in Lettland. Wenn ihr dazu mehr Infos haben wollt, gibt es direkt vor der Prayer Session um 18 Uhr. Äh, unter dem gleichen Link auch äh, haben mehr Infos. Dieses Semester wir haben etwas neu, Haus heißt Alive. Normalerweise wir haben wir Videotage für leitende Studenten, aber dieses Mal wir möchten etwas Neu probieren. Und wir werden zusammenkommen, Wir über Gott und Interbeziehung zu Gott. Um. Da wir uh, hören coole Redner, coole Bands. Es wird online sein, aber es wird eine sehr coole Möglichkeit, zusammen aus Campus Connect zu kommen. Um, auch mit Studenten, die nicht bei Connect sind. Wir können zusammen Gott begegnen. Dieses Jahr unser größter Highlight wird Connect 21. Wir möchten zusammen aus All Compass Connect kommen, Gott begegnen, einander begegnen. Wir möchten zusammen feiern, was Gott gemacht hat und auch ähm, in die Zukunft zu schauen, was Gott hat vor uns. Ich freue mich auf dieses Jahr. So, das war's. Gute Nacht und ein gutes neues Semester.